Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 2 voraus. Zumindest, siehe links unten. Machen wir weiter jetzt im Kapitel Prozentrechnung. Da gibt es auch ein Sonderunterkapitel über Zinsen und Kapitalertragsteuer. Jetzt fangen wir mit ein paar Definitionen an und erklären wir, was für Symbole jetzt hier benutzen werden. Die Symbole Guthaben geht 0... G0 ist das Geld im Konto am Anfang. Zinsen werden mit Z bezeichnet, effektive Zinsen mit EZ, e. Zinssatz mit Z, kleines S, effektive Zinssatz mit EZS, Guthaben mit G1 ist das Geld am Ende des ersten Jahres. Erklären wir jetzt langsam, was das Ganze bedeutet. Der Begriff Zinsen hat mit den Bankinstitutionen zu tun. Der Begriff Kest mit dem Staat. Kapitalertragssteuer bedeutet das. Eine Bank ist eine Institution, die Geschäfte mit Geld macht. Als Privatkunde kann jede Person ihr Geld in eine Bank anlegen. Das Geld befindet sich dann auf einem sogenannten Konto. Die Bank gibt dem Kunden Zinsen, die nach einem jährlichen Prozentsatz, den sogenannten Zinssatz, berechnet wird. Der Grundwert für den Zinssatz ist das Guthaben am Anfang G0. Die Zinsen werden durch die Staat versteuert. Diese Steuer, Kapitalertragsteuer, Kest genannt, ist im deutschsprachigen Raum ca. 25% der Zinsen. Und mit diesem Prozentsatz und dieser Prozentsatz äh, wird im folgenden immer benutzt, also 25%. Es gibt verschiedene Gründe, warum die Bank jedes Jahr den Kunden Zinsen gibt. Einerseits verliert das Geld durch die Inflation, wenn man will, kann da sehen, was das bedeutet, Erhöhung der Preise, an seinen Wert. Andererseits erzielen die Banken durch Investitionen und Kredite einen Gewinn, der ein Vielfaches der Zinsen ist. Wie schon erwähnt, die Zinsen werden versteuert, daher bleiben im Konto nicht die ganzen Zinsen, die die Bank gibt, sondern ein Teil davon, die sogenannten effektiven Zinsen. Da die Steuer 25% ist, sind die effektiven Zinsen, der Rest 75% der Zinsen, die die Bank gibt. Und nicht vergessen, 75% ist das 0,75-fache oder Dreiviertel der Zinsen. Jetzt noch einmal sehen wir das Schritt zum Schritt. Guthaben am Anfang. G0 ist das Geld, das ein Privatkunde in ein Bankkonto anlegt. Was am Anfang da ist. Zinsen. Z ist das Geld, das die Bank jedes Jahr dem Kunden gibt. Sozusagen als Belohnung für sein Vertrauen an der Bank. Und als Teil des Gewinns, den die Bank mit diesem Geld macht. Also das ist, was die Bank gibt. Wie schon gesagt, dieses Geld bleibt nicht als Ganze im Konto. Aber Schritt für Schritt. Zinssatz ist ein Prozentsatz. Er wird benutzt, um die Zinsen, also was die Bank gibt, zu berechnen. In diesem Fall, wenn man also die Zinsen berechnen will, ist das Guthaben am Anfang, also für das erste Jahr, wäre das G0, das Symbol dafür, der Grundwert. Also 100 Also wenn man die Zinsen berechnet, man ist G0, wenn man am am ersten Jahr noch ist, ist G0. Also das Guthaben am Anfang ist 100 okay? Und mit dem Zinssatz werden dann die Zinsen berechnet. Zinsen, Zinsen berechnet. Kapitalertragsteuer ist eine Steuer auf die Zinsen. Sie wird vom Staat genommen, um Funktionen des Staates zu finanzieren. Wir haben schon erklärt, wozu der Staat Steuer benutzen, benutzt oder benutzen soll, zumindest. In diesem Buch wird sie immer 25% sein. Ja? Also Kest, Kapitalertragsteuer, also der Prozentsatz davon ist 25%. Der Grundwert, wenn man die Kest also die Kapitalertragsteuer, berechnen will, ist in diesem Fall nicht das Guthaben am Anfang, sondern die Zinsen, die die Bank dem Kunden gibt. Also wenn man KEST, Kapitalertragsteuer, berechnen will, sind die Zinsen 100% und die KEST 25%. Die effektiven Zinsen ist das Geld, das dem Kunden von den Zinsen, die die Bank gibt, übrig bleibt nachdem die Zinsen versteuert werden. Wenn nichts anderes auf dem Konto passiert, ist das Guthaben am, nach einem Jahr, und das Symbol dafür ist G1, die Summe des Guthabens am Anfang, also G0, und der effektiven Zinsen. Was bedeutet das jetzt noch einmal? Die effektiven Zinsen, die Zinsen, Entschuldigung, fangen wir da an, werden versteuert. Ja, mit 25%. Also wenn man von den Zinsen, von den Zinsen, ja, wenn man die Steuer subtrahiert, was bleibt dann die effektiven Zinsen? Ja. Das bedeutet, am Ende des Jahres bekommt der Kunde was am Anfang gab plus die effektiven Zinsen. Also ein Teil der Zinsen. Ja. Und wie viel ist dieser Teil? 75%. Also die effektiven Zinsen sind 55% der Zinsen. Wenn man die effektiven Zinsen berechnen will, also was im Konto dazu bleibt, sind die Zinsen 100% und die effektiven Zinsen 75%. Bitte nicht vergessen, 75% ist das 0,75-fache oder 3 Viertel in diesem Fall der Zinsen. Effektiver Zinssatz ist ein Prozentsatz. Er ist 75, also das 0,75-fache oder Dreiviertel des Zinssatzes, da 25% der Zinsen als Kapitalertragssteuer vom Staat genommen werden. Also der effektive Zinssatz ist ein, Prozent, ja? Zinsatz, ein Prozentsatz. Und das wird mit Anfangswert, also mit 100% mit Zinssatz berechnet, auf diesen Zinssatz. Wenn nicht anders auf dem Konto passiert, wird das Guthaben nach einem Jahr, also G1, um so viel mehr Prozent als das Guthaben am Anfang, also G0 sein, wie der effektive Zinssatz. Und hier sind die Formel wieder. Eigentlich braucht man die Formel nicht. Ich bin äh, allgemein dagegen, dass man viele Formeln lernt. Mit der Schlussrechnung, also mit einer Sache, kann man alles machen. Und braucht man nicht auswendig irgendwelche Formeln lernen oder braucht nicht sich der Kopf, nicht seinen Kopf so zu brechen, um das zu berechnen. Oder jeder Kopf hat. So. Und gehen wir jetzt weiter. Zinsen. Machen wir ein Beispiel. Wenn man Geld auf einem Konto hat, bekommt man jedes Jahr Zinsen, haben wir eh gesagt. Die Bank benutzt das Geld vom Konto, um es zu investieren. Also sie geben nichts, dass sie, sie schenken dieses Geld, das sie dann als Zinsen geben, nicht. Teil des Gewinns, kleiner Teil eigentlich, aus den Investitionen bekommt der Kontoinhaber als Zinsen. Aber mehr darüber, wenn wir ein Kapitel über Wachstum sehen. Die Zinsen werden nach einem Jahreszinssatz berechnet. Wenn man zum Beispiel 4.000 Euro hat im Konto, das ist der Anfangswert, wenn man die Zinsen berechnen wird. Und der Zinssatz 0,5%. Hm? Dann bekommt man am Ende des Jahres, wie viel Geld dazu, wie viel sind die Zinsen. Okay. Oder genauer gesagt, das ist was die Bank gibt. Okay. Also am Anfang haben wir 4.000 Euro, das ist der Anfangswert, 100%. Und die Zinsen sind 5%. 0,5% von diesem Wert von 4.000 Euro. Also, wenn man die Schlussrechnung hier macht, mal und durch, das sind 20 Euro. Was ist jetzt mit den restlichen Werten hier? Also, fangen wir an. Die KEST, die Kapitalertragsteuer, ist 25% der Zinsen. Wie viel waren die Zinsen? 20 Euro. Das wird versteuert. Das ist jetzt 100%, sehen wir hier. 20 euro sind 100 prozent und das wird für steuer welche teil von dieser 20 euro sind die steuer 25 prozent also 100 prozent ist 20 euro 25 prozent ist die Käst und die Käst ist halt so also die steuer 5 euro also daher bleiben auf dem konto nicht 20 euro mehr am ende des jahres sondern ein bisschen weniger wie viel weniger um 5 euro weniger oder machen wir das jetzt hier mit Prozent. 100% sind die ganzen Zinsen, also 20 Euro. Das haben wir hier berechnet. Ja. Und die effektive Zinsen, was im Konto bleibt, ist 75%, 3 Viertel also vom Ganzen. Und daher sind sie 15 Euro. Selbstverständlich kann man auch die effektiven Zinsen mit einer Minusrechnung berechnen. Also die effektiven Zinsen sind die Zinsen minus Kapitaletragsteuer. 20 Euro waren die Zinsen, 5 Euro war die Kapitaletragsteuer, haben wir hier berechnet. Also dann bleiben im Konto 15 Euro dazu. Das bedeutet, am Ende des Jahres ist im Konto, wenn nichts anderes passiert, das schreibt man also nach einem Jahr mit G1, also das 1 bedeutet hier als Index nach einem Jahr, 4000 Euro haben wir am Anfang. 15 Euro sind die effektiven Zinsen. Also, was dazu bleibt, insgesamt 4015 Euro. Okay. Und da sind die Formel noch einmal. So kann man zumindest bisher, also, wir werden auch komplizierte äh, Aufgaben sehen, im nächsten Niveau allerdings. Jo, das wird auch spannend sein. Oder vielleicht auch nicht, also je nachdem, wie viel Interesse man da hat. Aber wie auch immer, die ganze Geschichte mit den Zinsen ist eine sehr interessante Geschichte. Das ist etwas kompliziert, ist eine der schwierigsten Aufgaben, besonders die Umkehraufgaben, die wir vertiefend in Expertenniveau 1 sehen werden. Vielen Dank noch einmal.